Mir jetzt aber nicht sagen, hat Sorin das sich bewegt, ne? wenn wenn der sich mit seinen Langstrecken zauber bewegt, dann kriege ich einen Anfall. Hm. Knapp schon wieder, ist klar. Er nee, macht den einfach fertig. oder der Schwert macht den gar nicht fertig. doch gleich. 100 Prozent chance Jetzt kann Temera da eingehen und den fertig machen. So weit jeweils der Plan, ne? Ja, komm mal. Cool. Jetzt frage ich mich aber immer noch, wie ich da reingehen soll. Ja wie soll ich mit so und da irgendwie klar kommen Ich meine, John kann ich da reinschicken, ne? Aber ja, die Antwort wird wahrscheinlich John sein. Höchstwahrscheinlich John sein, mit dem ich da reingehen kann wir sollten sonst eingehen wenn oh, ein man level ab ab so langsam aber sicher wehbeschritten schaffen wir halt hier durch Monsieur, kroko okay. wird hier überhaupt noch wat? ja <lacht> ich gehe einfach mal rein ich brauche das okay wer ist hier in reichweite oh. äh, nein ich glaube nicht ich bin nicht in reichweite ich bin nicht in reichweite So, jetzt holen wir eben mal ab ab Okay, sie hat auch ganz schön viel resistent jetzt weltenbaum oh, ah, da den, den habe ich schon im 17 kapitel gesehen mehr oder weniger sie äh, manchmal tut sie jetzt hier keine stab verbrauchen kein stab äh, na benutzbarkeit So, Gewitter nicht so stark ehrlich gesagt Rex Calibur effektiv gegen Flieger cool so meine Strategie wäre ja, jetzt erstmal hier die Typen noch zu legen ne? also geht mal kurz da ein. nächsten Zug. ich möchte am liebsten alle gegner ja erstmal erledigt haben bevor ich so ein trigger möchte sehr viel chilliger hier habt so, ich wahrscheinlich im nächsten kapitel im 17 kapitel schon mit nur noch entwickelten einheiten reingehen wird ausschaut das ist auch nicht schlecht ne? So, ich habe übrigens gerade gesehen, Soren hat nicht so unglaublich viel AP, ne? Ist halt ein Magier, ne? Ist klar, der wird jetzt nicht so so ein absoluter Albtraum zu bekämpfen sein wie wie Eik. Oh, der kann auch nichts mehr. Okay. Na ja, kommt mal hier hin, bitte ich nämlich beide nicht genau, wie ich das machen soll. Also ungefähr. Habe ich so eine Idee, vielleicht. So, ich kann mich nirgendwo hin bewegen. Er hat nur 36 HP, drei Balken. Also zwei, drei, zwei Balken, danach noch. So. Oh, aber ja okay, bewegen sich so leicht zu mir dann haben wir eigentlich nur noch die typen in der mitte ne? ihr seid alle recht schillig gerade platziert Ach, zell muss sie auch noch mal ein paar kills gegen mir. ja natürlich killt das nicht Gibt es nicht Ach ja, nur ein Tomahawk? Sehe ich gerade. Ich dachte ganz, er hat noch einen Wurfball dabei, aber das scheint nicht der Fall zu sein. gute sachen außer magie oh, perfekt er brauchte nur noch so ein zwei ap ne ja perfekt Und du gehst hier rein und Zack, Boom, Knack. So, jetzt noch irgendwie Sorry, erledigen, ne? ja, Alle gerade gesagt, alle gerade gesagt, tank, Thanks, So, wie mache ich das jetzt? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gegner. Also, meine Strategie wäre jetzt: Ich platziere einfach jemanden in Reichweite, und solange sich Sorin nicht die ganze Zeit weiter bewegt, wo will ich ihn dann hin platzieren? Ich überlege gerade. liebsten wenn wir ja unten links glaube ich ne? du hast eine resistenz von 32 du machst keinen schaden aber ich bezweifle dass es so einfach sein wird ne? ich werde ihn bestimmt nicht irgendwie anlocken können ja, mal schauen wir er macht ne? die musik auf einmal voll rockiger wird ist ne? weil der anfängt zu tanzen so Boah, ich sehe ich sehe die Gefahren zu nicht wenn ich... so wenn ich Glück habe bleibt er die ganze Zeit auf der Stelle und versucht die ganze Zeit sie abzuschießen ne? währenddessen kommen die Leute alle auf ihn auf uns los ne so plane ich da gerade ja, mal schauen wir hier abläuft mal ah, mal passiert. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Da kommt er direkt schon. Okay, jetzt habe ich bei seinen ding ein. Lass mich raten, es kommt noch verstärkungstruppen genau da unten links, ne? So, ich habe gesehen, er hat sein Kollegen da gebufft. Ich sehe gerade, du hast halt unendlich. So, es kann hier irgendjemand fliegen. Nee, ne Ich würde dich gerne beschäftigt lassen. Okay, ich sehe ja Hoffnung, <lacht> wie es ausschaut. Oh nein sagt man nicht. Habt auch noch irgendwie dort. Okay, wenn es sich jetzt die ganze Zeit auf was weiß ich, wen da unten konzentriert ne, mit seinen langen angriff dann könnten wir vielleicht schaffen ja. das ist so, das ist so ätzend hier, ne? Mit dem Gebiet. habe ich wieder originalgebiet originalgebiet aussah. Muss ja auch vom Path of Radiance eine die Karte, ne? Weil das verwandte Boden. Jetzt muss ich eigentlich nur noch alle hier aus äh, Reichweite von Soul packen, ne? Und ich hoffe ja er kommt dann auf, auf dingens los hier auf potencia aber ich glaube er, er tut sich auf sie schießen weil er keinen schaden macht das äh. ja wohl absolut wunderbar ist wenn das muss ich ja wegrennen die ganze zeit stimmt kann ja auch noch passieren ja, jetzt greift er an er macht sogar schaden ist nicht gut Also solange er da stehen bleibt solange jetzt nicht noch verstärkungs um von irgendwo kommen dürfte halt eigentlich machbar sein jetzt hier da so, sollen wir jetzt hier auf sie losgehen die ganze zeit ne? dass er wird jetzt auch stehen bleiben ist wahrscheinlich ne? Weit so gut Ja, schwer das wir können zum zum diaquern alle immer dich hier hin ich trotzdem diese Klausel, die situation voll kacke wenn sie so bewegen müssen ja Ich sicher man könnte das irgendwie nicht so kryptisch machen wie ich hier aber ich versuche jetzt so sicher wie möglich zu spielen also kannst du nicht selber ein ne? das ist auch nicht Erfahrungspunkte als irgendwie der ja trotzdem noch irgendwie schaden nimmt so ein bisschen mhm. also ja, ich glaube schön ja hier ey. So, die kann ja nicht alle ein okay ich weiß nicht was scheinbar sagt mir nicht hat ignoriert irgendwie magie verteidigung oder irgendwie so ein mist da werde ich jetzt nämlich gar keine lust So. Lass mich mal abchecken was du noch alles kannst gegen ne? schaden mhm. so zu schaden zu einfach resistenz minus 20 prozent kp einheit wenn deswegen macht er mir ein bisschen schaden kann mich immer nicht so frei bewegen okay oh. warum alle meine Charaktere sind hier so auf einer p unter Natürlich kriegst du jetzt. <lacht> mein Gott. Ah, zu wenig. Ja, da kann ich nicht losgehen, weil... Da trifft uns Soren. Hm. Hm, ich glaube, das ist zu knapp hier gerade. So, machen wir nicht mal fertig. Ah, es anstrengend hier. Ich komme irgendwas durch. kann ich machen. Da kann ich dich irgendwie abschwächen. du machst 29 schaden ich weiß nicht wie noch mal aber das ist eigentlich machbar sein so zu meinem leben ne? Bin aber lieber erledigt macht schon also wer kann denn hier noch mal angreifen am besten du ne? ich Ich glaube nicht, dass sie genug Schaden macht. 32, ne. Was ist mit dir aus? Nee. wir wissen glaube ich sowieso überleben. Ey. Was ich ja mache, ja. Yeah. Ich habe Stoß. Ich glaube von mir an, ne? Von dem ring so, die gehen wir mal eine eisenachs das Vielleicht nicht gedoppelt wird. Die Kette war jetzt nicht schlecht, ganz ehrlich. Ja, wir sind eigentlich überleben. nein du hast ein Speer ah. ich jetzt sie echt noch mal einmal tanzen äh, ein Speer macht sie platt ich habe nicht daran gedacht dass du ein Speer ist machen ne? so. Sobald alle Gegner weg sind, stammen wir uns Saurin. nicht getroffen nicht gut der kommt auch näher wird ich würde aber sagen wir gehen noch mal ein bisschen zurück ich kann mich ja kaum bewegen ohne dass ich in so ins Reichweite gehe so, oh wow, das war eine mega große Heilung Mein Gott, da lohnt sich gar nicht hier irgendwie zu heilen, ne? immer wieder hier gedrückt werden, nur wegen den Erfahrungspunkten ja ne? Also nur wegen dem Erfahrungspunkten drehe ich eigentlich gerade wegen der erfahrungspunkte voll heile ne okay du machst was mein Tänzer nirgendwo aber du wirst mich nicht ist mich hoffentlich nicht ich habe jetzt keinen bock zu rechnen wenn ich ganz ehrlich bin ich ja wohl überleben da ne? ja, ausweichen oder irgendwas Ich war jetzt ich zu faul zum Rechnen. Jetzt wahrscheinlich voll aufs Maul. Er wollte es wenigstens können die Gegner sich auch ja nicht bewegen, ohne die ganze Zeit Schaden zu nehmen. Oh Gott, das ist sehr viel weniger Schaden. Aua, Aua. Was ich gedacht hätte er okay, hat den gar nicht erreicht oh, okay. immer noch mal ausweichen ich kann mich hier nirgendwo bewegen So, du kommst mit deinen Elfen-Donner mit 33 Schaden. Da lache ich doch nur gegen. So, natürlich machst du genau zu wenig Schaden. So, warte mal, er kann ja alles ablocken, ne? Ja. Das kann ich ja mal gucken. Er er als erstes an, ne? Ich vergaß. würde ihn auch nicht mal töten. Ich wollte einfach mal eine hier punkt und die meisten erfahrungspunkte würde ich sagen und dann irgendwann werden wir halt hier schon schaffen nee? God, super ätzende map hier john macht die alle fertig ja sehr gut sagt so, bist ist jetzt scharf auf mich zu anzugreifen oder gehst du lieber hat es gehofft 3 hp abgezogen so, der geht auf los So langsam pflücken wir die uns hier zurecht. Aha. So und unsere letzten Charaktere so auf 20 auch noch, ne? Da können wir bald nur noch exklusiv mit unseren stärksten Einheiten reingehen. Ich sehe gerade, der hat 20, Level 20 erreicht. immer aus hier. weiß ich auch nicht, ne? ne. natürlich super gut, wenn du jetzt den Dings erreichen könntest, ne? den sogar erledigen kannst. bezweifle dass das genug ist aber gucken wir mal okay sie schafft es irgendwie ihn zu erledigen aber oh, dann du den platz gleich geschafft und sollen da brauchen wir nicht so viel finde ich Machen eigentlich nur viele leute mit resistenz ich habe da genau den typen ich kenne da jemanden Sie heilen sich jetzt hier die ganze Zeit hoch, ne? kommt nicht näher. Alla, ich habe Zeit, ne? ich denke, jetzt da fest. Alla, ich kann ja noch für vier Züge lang rumhocken. Okay. Dauert sowieso schon jetzt wieder zwei drei Stunden. Kann ich direkt weitermachen so. so ich gehe so weit hier und mit John da rein und verprügelt so. Rein. <lacht> Eine Resistenz von 26. Macht er überhaupt Schaden? Ja ein bisschen. ein hp auf mich los ja ich kann doch einfach er kann ich nicht Komm schon. du willst mich angreifen du willst mich angreifen weil er ja einmal heilstäbe ihn sollte ich eigentlich aufhören zu ein er bekommt noch vier ab erfahrungspunkte da so, kommen du willst mich angreifen anstatt dich zu eilen. Ja, macht er sogar tatsächlich Zack. So, jetzt kannst du nur auf uns losgehen Du kannst dich nicht selber ein. Und du hast nur so ein Zeug. Ja Gott, dann haben wir es gleich geschafft. Mein Gott. Kapilla hat Ewigkeiten gedauert, sehr. Okay, jetzt mal wieder den Effekt aktiviert, dann werde ich irgendwie äh, getroffen. So, Temera. Auf Level 20, mein Gott, das sind alle Hauptcharaktere mindestens auf Level 20 Oder schon entwickelt. So, jetzt bleibt nur noch soren So, da machen wir dagegen. Wir müssen ihn ganz eindeutig hier mit Dings hier erledigen. So, jeder, der mehr als 26 Resistenz hat bitte darunter so ich schick mal natürlich auch darunter na ja, natürlich gut wenn du den killer kriegen würdest ne ich weiß nicht, dass die unendliche Dings geben ey. das ist ein bisschen überpowered ey. Immer noch. Was hier? Ah, wäre so gut, wenn ich jetzt Celine dabei hätte. Ne, sie könnte jetzt physisch angreifen. warum komme ich eigentlich zu dir kommt doch zu uns hin Was ich eigentlich ich kann auch einfach zu uns bringen Mann. Doch du jetzt auch so, äh, du gehst mal wieder weg. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viel Züge hat hier waren jetzt da so, rein da. weniger oh. satz im voll bis soll ich denn da hinkommen So also eine ähnliche Map gab es so ein im Fates, aber irgendwie hier bei dem Belagerungsbuch, so nennt man diese Langstreckenbücher, hat die ganze Zeit von der Mitte aus hier ganzen Charaktere abgeschossen. Ey. Hm. Ich meine, geht auf sie Solange ich nicht im Gehenzug, solange ich nicht im Gehenzug ja hoch halte, sollte eigentlich kein Problem sein. Ne? Ich glaube, bei Wasser einsetzen können, ne? aber da muss man so machen: ne? ich gesehen, Zug 31 war. Mein er kommt sogar näher. Okay, was ist das? Okay, was ist das? Das wird uns umbringen, ne? Ich habe es jetzt jetzt schon. Ey, warte mal, du bist doch jetzt getroffen von dem Ding, ne? Ganz einfach, ja. Und sie kann sich nicht bewegen, cool. Hahaha, <lacht> cool. geht ja nicht so schnell erledigt. Aber jetzt passt du mal auf hier. Da muss man mal nicht aufpassen, ne? Schon kann er jemanden hier treffen. Hm, das ist echt nicht witzig hier. So, sind wahrscheinlich ein Zug hier durch So, jetzt da Schaden bekommen. Okay, warum war sie jetzt auf? War sie wieder diejenige, die einen Einzug ach weil sie von dem blöden Ding ja noch ah. oh, voll kacke? Ja. 20. Sehen. Er kann einen Schlag, sie kann einen Schlag aushalten. Ja, der ja einen Schlag aushalten kann. Einmal kurz da unten hingehen. Und diese DLT chapters chapters ne? Okay, jetzt bin ich schon wieder getroffen. So, er hat jetzt Schaden genommen. Oh mein Gott! Ey, oh. Hey. Oh, mein Gott. Okay, wirkt ihr euch als erstes? Wenn ich euch nicht jedes Mal wieder hier bewegen muss, boah, Junge, ist das hier gerade Ätzend, ey. diese blöde Mistkarte mit diesem blöden verbrannten Boden hier, der mich von, der mich einfach ja vollkommen zerstört. Hey, kriegst du einen Anfall? That's all. wenn einfach vollkommen zerstören jetzt, glaube darf ich nicht möglich ist in Einzug, ne? Den so viel Balken abzuziehen. Okay. Ey, war das hier? Hey, ich war doch außer Reichweite. Oh, ey. Ey, machen wir jetzt kein noch außerhalb der Reichweite. Mann. Weil ich für sie... Mh, wenn ich für die Platz gemacht habe, ne? Boah. Jetzt reicht aber mal... Wenn wir hier jetzt die Zeitkristalle ausgehen, wegen dem Mist, ne? Spieler will ich noch mal. Muss vergessen? schon ja. Mega Resistenz, ne? ja, jetzt sehe ich es auch. So, ich bin nicht in Reichweite von dem Typen, so jetzt auch mit dem Mist, okay. schon wieder fast alle HP voll. Ich krieg die Krise gerade. Ja, ich muss ihn jetzt erledigen. gehe nicht anders. So, natürlich reicht das nicht. Das, natürlich reicht es nicht. Halt reicht nicht habe ich schweigen kann ich ihn verschweigen also irgendwie hat für nicht ja und nun jetzt das macht er ihn sowieso fällig Schaden, Alter. noch einmal tanzen aber wie soll ich das machen ich stelle mir die frage glaube ich jeden tag jeden kapitel der jetzt dann nach wieder hoch nicht gedacht und schon hat sich seine reichweite geändert er fällt darunter und hilft den er ist nicht gedacht er hat funktioniert beim boss der darauf ausgeht jetzt nur mit magie anzugang macht ihn sogar mit einem Schlag fertig. Was jetzt aber mal los? Alter, ich ein bisschen Verschwendung, aber egal haben den jetzt oh. sie macht ihn sogar fertig oh mein gott Uff. ich kann der mehr man sind alle noch am leben ja nee. Eins. Sieben, a neun, zehn, elf, zwölf, ja. Da rein macht den alle. Oh, mein Gott, hier war der Horror. wir ah, haben es geschafft. Okay, cool. Wir auch Level 20 erreicht. Jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Meisterziegel. Oh mein Gott, ich habe nicht das Wert geschafft. Haben. Ich hätte nicht gedacht, dass Schweigen hier funktioniert. Ja, ein Boss, der nur mit Magie kämpft. Ja, er ist irgendwie so ein, so ein Halbling oder irgendwie so Ne, er ist irgendwie halb Lagus, halb auch sind Menschen und Lagus sind diese Tierleute. Da gab es irgendwie einen Namen, aber ich habe ihn vergessen. 僕と。 was ist das? Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein 僕 Backarimasta. Okay. Naemakotomaarka <lacht> Leute sind gestorben, wie die fliegen. Aikun, er ist wirklich hart Gay, So, Ike. So, emblem, Thorn. emblem Thorn ist auf Kampfmagie spezialisiert und vermag mit ihrer Hilfe das Blatt in so manchen eine Schlacht zu wenden. Die Sinkerfähigkeit Lockvogel erlaubt es, einen Verbündeten zum bevorzugten Ziel des Gegners zu machen. Uh. Was mir alles nichts bringt, weil ich die nicht einsetzen will. Das ist eine coole Verwandlung. Die Bündniswaffe Gewitter verfügt über um eine große Reichweite und kann weit entfernte Gegner mit Donnermagie Schaden zufügen. Ja, ich kriege also keine. Wäre auch irgendwie überpowered, wenn ich so welche Dinger hätte, ne? So als normale Waffen. Die Bündnisfähigkeit scheint verringert bei Angriffen mit Büchern den Resistenzwert des Gegners und halt die eigene Einheit. Die Bündniswaffe Kataklysmus für Gegner mit einem bestimmten Gebiet Schaden mit Feuer, Donner- und Windmagie zu. Die Änderung Einstellung für Start mit okay. Cool. dann können wir hier speichern. Ne? Ja, da muss ich beim nächsten Mal Kapitel 17 noch mal tackeln, aber mit etwas stärkeren Einheiten. Ich glaube nicht, dass das so einen riesigen Unterschied machen wird, aber gucken wir mal. Dann wird erst mal sehen, was uns erwartet. Absoluter Horror. So, boah, meine Hände sind nass geschwitzt. Ja, du kannst ja selber ein jetzt. So, John werde ich definitiv im nächsten Kapitel brauchen. So, boah, meine Hände sind jetzt voll... Warum merke ich das jetzt erst, ey? wenn ich jetzt meister sie Ne, wenn ich so viele leute entwickeln aber dauert noch ein bisschen so, sit. Okay, ich habe dich endlich mal deployed gerade wieder beschwerde schlechthin schlecht hin. Jetzt Lava, weil das sieht wortwörtlich aus wie ein Gebiet aus Fire Emblem Free ist Und das Gebiet sah schon immer aus wie so ein Kapitel aus Fire Emblem Awakening. Gibt immer so eine obligatorische Lava-Level in Fire Emblem. So. den sind kreisen um mich haben getanzt. das klingt wunderschön. Ich wünschte, ich könnte die Aussicht genießen und nicht die Aussicht von der Bank. Ich kann nicht dich nicht hören. Du bist so weit weg, Wanda. Oh. Okay, war schon wieder sehr lang. Wir haben auch gerade 18 Uhr, das weiß ich weiß nicht. Ich versuche irgendwann so nebenbei während eines Supports oder so hier irgendwie ein paar Mal hochzuladen, und <lacht> oh, dass ihr es das merkt. Ihr werdet es nicht merken. So, dann haben wir alles eingesammelt. Ne? Ja gut. Dann gehen wir zum Somniel. Und da. Wir uns ein paar Sachen anschauen, wie zum Beispiel Supports, und ja, <lacht> die dauern ja auch schon ein bisschen ne? nicht mehr so schnell wie äh, nicht mehr so langsam wie in Free Houses, Gott sei Dank, aber trotzdem. so ist eigentlich eine Menge freigeschaltet haben, ja so geht ne? so ihr beiden schnattert. Dann, also, die oh, das, ein Lärmung, Lärmung. Also, ja na, ja ein mehr Ich so das können wir sie alle rauchen. <lacht> 別に強がっているわけでもなさそう <lacht> <lacht> Cool. So, und dann Zitrin und Diamant. Ich hätte echt mehr Supports erwartet. Ich fahre mein unsichtbares Motorrad. ここに<笑> <私はお姫様ごっこをしたかったのに>、<笑> どうよ。どうして返事 so, was ist das? Ich bin ein so, dann gehen ich eigentlich nur noch hier. Checken wir mal, Soren aus. So, er hat nur Gewitter ausgerüstet, okay. Treffer 50 oder... wach Das ist mir eigentlich einen ah, ich gehen an. Schon lang genug hier. Deswegen konnten die Robin hier nicht reinpacken. Weil wir schon einen Strategen hier haben. So, klar, genau. Das war's dann, ne? Ja. Ringe werde ich jetzt nicht holen. Ich warte erstmal, bis ich meine anderen Ringe hier übrig habe. Äh, wenn ich die wieder habe. So, und wo gehe ich hin? Da muss ich zur Arena. Viel los ja. So, dann gehen wir Klan ja ein Erfahrungspunkt, egal gegen wen er kämpfen muss. Er wird, er wird 20 erreichen. Ja, viel Spaß. Ja, natürlich ist jemand, den da gewinnen können, Obwohl. Ja, aber trotzdem. Level ab nachher so. ja, Gespräche. Ich vergesse, ich vergesse es immer. Schaltet auch unterstützungsgespräch vor So B. Na gut, na gut. Yatō, ich habe es geschafft. Ich <lacht> ja, er hat die Augen aufgewacht. <lacht> <lacht> いい das ist ein seine eigene Fanfiction ein Fluch. Das dieser ein Fluch okay da habe ich nicht bandgespräche auf eingeschaltet so, so wir trennen wir jetzt wir sind jetzt alle auf Level 20 alle die auf Level 20 also alle die jetzt die klasse wechseln können jedenfalls ne würde ich sagen ne Na, Komm. Oh aber die Ausweichrate. aber Der Gase hat er gerade gesagt, tarnende Tanendo Tarnende oder wo war Tan? Dro. Cool. Ich habe trotzdem noch Angst vor dem 17. Kapitel. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer vielleicht. Entschuldige, 20%. Entschuldige, 20%. Genau, da bin ich sehen. Okay. und da ist noch ein Gespräch. その拍手。オッケー、おい。ため息なんかついてどうした <threatened question> で、 wir Ich bin vom ich habe irgendwie das Gefühl, er redet sehr. Hm, weiß nicht. Einen sehr höflichen Dialekt würde ich mir jetzt vorstellen. Also hier Zelkov. Da bin ich mir hat nur ein cool. Wir haben eine Menge starke Einheiten hier und wir werden die stärksten wahrscheinlich nächstes Mal mitnehmen. Na, einige der stärksten und dann machen wir uns auf zu Kapitel 17. Lass mich noch mal im Shop nachgucken. Ich meine, wir haben keine Meistersiegel mehr, aber lass mich trotzdem mal nachgucken. Vielleicht kriege ich ja jetzt hier wieder ein, nachdem ich ein Kapitel abgeschlossen habe. Ich glaube nicht dazu das funktioniert, aber das trotzdem mal gucken. Ne? mich noch eine Einheit hier weiterentwickeln kann, würde mich das schon froh machen. Es wäre dann wahrscheinlich die mehr Einfach nur weil. Einfach nur weil ich schon Alkris hätte ich auch irgendwie genommen, aber Alkris, ich habe schon zwei Schützen, die okay. entwickelt sind. Von daher nicht nee. ja gut dann muss ich mit den einheiten die ich entwickelt habe erstmal weitermachen was nee? so, wir kriegen waren beim meister siegel nee? ich hoffe wir kriegen noch welche weil wir nicht dann haben wir ein problem <lacht> ich noch eine menge einheiten habe die ich noch nicht entwickelt habe so aber ich bin jetzt hier fertig was heute ge aufnehmen und ja kapitel 17 ihr werdet sehen was es damit auf sich hat beim nächsten mal ich hoffe ich werde es da nicht einfach durchrushen beim nächsten mein nächsten versuch das hier umsonst irgendwie hoch halten oder so aber ja wir mal etwas stärker in einer das schon machbar sein ne? gut dann sehen wir uns dann am nächsten Mal in der Story wieder und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein, like, ein Abo, Kommentar. das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.